Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute machen wir die Oster-Challenge. Und zwar S. Maxi nicht. Okay. Und zwar die ähm, S challenge So, wir haben etwas Besonderes. Also, die erste Runde geht mit ähm, diesen Ostereiern. Die zweite Runde mit okay. äh, und, äh. und dann kommt das Löffelei. Aber das Besondere an der Challenge ist, in jeder Runde müssen wir ähm, jedes Mal einen Text aufsagen. Die erste Runde ja das, danach das, danach das. Und man muss in einer Runde alle vorgegebenen Sachen essen. <lacht> Zusätzlich den Text vorsagen, um die Runde zu gewinnen. Und wenn man, wenn man das vorliest und man sich einmal versprochen hat, muss man alles wieder von vorne los. Ja. Runde 1 beginnt in. 3, 2, 1, go! Fischer Spritz! Fischer Spritz! Fischer Sprit! Fischer Sprit! Fischer Sprit! Fischer Sprit! Fischer Sprit! Fischer Sprit! Fischer Mm. Fertig. Ah. Mm. Fertig. Ah. Okay, nee, Maxi, bei der erste. die erste Runde geht an. Maxi. Wir gehen in drei. Warte, zwei, warte, warte, warte. Drei, zwei, eins, go. Wer kann schneller ein Papierflieger bauen? Wer kann schneller ein Papierflieger bauen? <lacht> es kann schneller ein Papierflieger bauen. Ja, was denn? Ja, was denn? Mach es. Das der mit ist das der Oosterhase mit Mach Ja. Auch. Okay. nein glaube, ich war hier. Du musst noch einen Schluck trinken. <lacht> nein, da war nichts mehr drin. Ah, du hast trotzdem noch ein bisschen getrunken. Nein. Ja, gleich. 1,5 zu 0,5. Weil diese Runde war unentschieden. Löffelei Ei. 3, 2, 1, Digga. Nein, so was. Wer will nicht Fragezeichen, Fragen als wirklich gewährlich Zeichen Ja, bin ich Fragezeichen Zeichenfragen nicht schneller als wirklich Ich bin zeichnen. Oh, ja. <E2> yes! Also 1 zu 1 Einigen wir uns darauf, dass es keinen Gewinner gibt ja, wenn ihr sehen wollt, wie man ein perfektes Osternest basteln kann, dann klickt doch einfach auf den Link in der Beschreibung.